Ja, Hi und Willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und meiner Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play, Yoshi's Valley World. Yeah! Wir sind ja in der... sind vor der letzten Level. Vor dem letzten Level. Das wird auch der letzte Part sein. Ja, weil sonst haben wir alles. Wir haben alle alles. Gegner gesammelt. Das haben wir gerade off-screen noch, noch eben getan. Genau. Dann Im letzten Part haben wir den Boss-Pavillon gemacht, wo uns drei wunderbare Yoshis wiedergekommen sind. Bronze, Silber, Gold Yoshi. Geil, was? Ja. Einer fehlt noch. Ein einziger. Das war in Ja, in diesem Level soll es losgehen. Das letzte Level. wundersam wundervolle Wollwelt. Oh, alles kriegen. Ja. ja ich haben genug Dinge, also. Ja, ich nehme unseren Magneten. Dann mal los. Auf ins letzte Level. Wird schon nicht so schwer sein. Nee. Ich meine, ich meine mich erinnern zu können, dass das Level relativ lang ist. Ich glaube sogar, das längste Level überhaupt ohne Checkpoints. Ich weiß nicht, ob es Checkpoints gibt oder nicht. Wir werden es hier gleich sehen. schon ja, naja. mal Tüten. Oder wir springen über. <lacht> genau. Okay. Das wäre glaube ich sowieso besser. Als alles töten. <lacht> Danke. Du hast mich geworfen und getötet. Nein, das wollte ich nicht. Ja, natürlich gut, wenn wir alles bekommen werden am Ende. Ja ich gesagt, früher, das wird nicht mehr ich glaube auch nicht aber, aber wir geben trotzdem unser bestes oh. okay. ich habe die erste blume das ist gut mit dem Mark halt ich habe keine wolle du brauchst mich ich hab dich oh. Oh, warum, nicht? warum nicht gehen wir weiter ich fehlen übrigens immer noch irgendwie so weil ich zehn lieder oder so ein hm? paar da waren noch jeder ja. jungs gefehlt haben oder irgendwie so weit also, ja ich kann alle hier sein ne? Wenn wir dann jetzt nicht wirklich alle Lieder haben, dann ist es halt so. Dann können wir auch nichts mehr tun. Da. Da unten jetzt. Nee, ich habe da unten war eine Blume, aber habe ich schon eingesammelt. Ich glaube, es kein geben. Ich glaube auch nicht. Hier gibt es, glaube ich, keine Checkpoints. Ich glaube, das ist der Witz dabei. Ah. Ich glaube, das ist der Witz bei diesem Speziallevel. Es gibt hier keine Checkpoints. Das ist ha. aber kein guter Witz. Ich weiß. Mir gefällt er auch nicht. So, mir gefällt es, wie der da gerade runtergefallen ist. Das hat mir gefallen. Ja, ding. Oh. Ah, ne. Wir würden das der so, wir so. oh ja, das ist der, der einfach nur nach unten gefallen ist. Und da ist nichts mehr. wir Wir fliegen einfach weiter. Ja. Ja, wir schwimmen einfach in der Luft. Die oh ja, so, wir frecken ja nicht. Wir werden ein bisschen doof. Das ein bisschen sehr doof, Es war nicht schwer, aber es ist lang, oder? <lacht> Ja. Ich habe gesagt, dass das Level richtig lang ist. Oh nein. NEIN! Oh, oh nein! Der ist schon wieder. Oh, ich habe keine eine. Wolle. Ich habe keine Wolle. Wir haben beide keine Herzen. Das ist irgendwie, ich glaub, schlimmer. Wir haben beide nur ein Herz. Na, na. Hast du gesehen, wie er die Piranha Pflanze getötet hat? Ja. Ah, wir haben beide nur ein Herz das ich, ist ich eine gute Idee oh, ähm, ah. oh Gott, nein, oh oh. schon nein wie habe ich das überlebt okay <lacht> im letzten Moment werde ich noch gefressen das <lacht> wie sieht denn unsere Statistik aus? Drei Blumen, drei Wolle. immer mal Platinium yoshi wahrscheinlich. Kann sein. Kann sogar sein. Das würde passen. Ja. Äh, ich überlasse dir die Herzen. Äh. Danke. Ja. <lacht> ich sollte gleich nicht so nah angehen. Äh. Oh Gott! Das wird Nein, der Pinguin hat ihn nicht erledigt. Ja. <lacht> Wo sind sie? Wo sind sie? Kannen wir einige von ihnen erledigen? Äh, wer Noch eine. Ah. Oh. So. Ah. So, mehr als eine. Hat's. Gerade so noch. Junge. Profi. Ich glaub, jetzt auch in jedem Gebiet ein anderes Lied. Ja. Na klar, der schön einfach über die Bar, äh? Wie kam ich Was du denn hier? Dann werden die erledigt. Ah. Ah. Okay. Ja. Ja. Er muss hier für uns die Blöcke frei machen. Achso, er. Ja. Ach so, okay. Er muss für uns die Blöcke frei machen, okay, damit der Hund vorbeikommt. Nee, schubsen. Weiter. Komm hier runter! Nein! F nein! Warum? Oh, oh nein! Ne? <lacht> Nö! Jetzt müssen wir von vorne anfangen! Ja, das hat doch Spaß gemacht! Das war ganz schön anstrengend bis dahin! Und ich glaube, das Level ist noch nicht mal schwer! Ja, es ist nur. Wahnsinnig lang. Ja, sowieso nicht mal 20 Herzen also. <lacht> Wir müssen den Park mit irgendwas noch füllen, also. Ja. Aber ich möchte so langsam mal fertig werden mit dem Spiel. Oh mein Gott. ja, oh, ich das überlebt. Oh, da. Weg, weg, weg. Raus, raus, raus. Jetzt hören, hören wir auch schon, wie die Raum äh, wie die Raus, Raus, rufe immer lauter werden. Ja. Au. Ich glaube ich glaub, trotzdem warum gibt es hier keinen Checkpoint. Wir denken, wir können da locker. Stimmt. Ja, ich bin Ich würde ihn noch qualvoll erledigen. Was auch was Ey. ich muss lieber dich. Du bist eine bessere Kanonenkugel. Nein! Nein! Ich bin nicht gestorben irgendwie. Nein, das ist doch Mann! Geh Ihr mal weg! Lieder, die man nicht haben, und ja, ja. will ich auch sagen Aber wenn wir dann noch nicht alle haben dann... oh mein ich, ich sehe es kommt wieder <lacht> ja, hab ich hab dich gerettet. Komm. Ich muss auf dem Fluss bleiben, wenn ich es nicht reinlege. Da machst du bitte mal kaputt, gestellt. Au! alles wunderbar ja. so. ich soll nehmen. ja nehmen sie ich geschluckt ich glaub, ich die hp behalte ja? bis zum ende Mein Gott, wie ist mit dem Musik da wieder? Au! Nein, nein! Nein, nein, raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus, raus. Beide auf dem Positionieren bevor wir losgehen, ich so ja. ich muss ich auch schon dazu bewegen, weiter zu laufen. So Der ist nicht fixiert. Warum das weiß ich dann nicht? Dann kommen wir lang. Mann. was nicht mehr schlucken Einer ja, muss in sicherheit bleiben Ja, genau deswegen Mit 20 halt lassen wir einfach mal stecken nehmt einfach an, dass nach diesem Part alle haben Ja, woo! Oh! eingesammelt Oh! Warte, haben wir wirklich alles? Das fehlt eine Münze. Nein. Nein. Nein. Ist, ich da ja, komm. Yoshi. Yoshi. Ja, wir haben die letzte Münze. Herzen bekommen, wir da sehr gut, aber, nee. aber nein, aber ja. wir haben es geschafft. Dann sollen wir durchgehen? Ja, okay. ich auf ihn da durchreiten, aber okay, dann nehme ich noch zwei Blumen bekommen. Das heißt, wir bekommen sogar noch ein letztes Bonus-Spiel und wir können einfach mal annehmen, dass wir alle Herzen auch haben. Nee, haben wir leider nicht. Wir haben alle Herzen lügt nicht 14 und 15 das ergibt eindeutig 20 na klar natürlich 20 ja, das hat alles entscheidende bonus spiel noch ja Ich hab gewonnen. ja, ich. Yeah! ich hab das entscheidende bonusspiel gewonnen. Dann wür würde ich mal sagen, haben wir setzen unseren letzten Yoshima zusammen. Ja. Platino. So Wir haben 1100 Stempel auf Nähe gefunden und dafür bekommen wir neue Stempel. Geil. Jetzt erstmal posten. Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Geil. Damit haben wir alles. Noch nicht ganz. Wir müssen doch noch mal rein gegen die Herzen holen. <lacht> In diesem noch? Wie viele Minuten haben wir? Wir haben 17. Ach, komm, dann machen wir es noch. Nehmen nur einmal Wassermelonen zum Abwinken und dann uns das schon. und versteckt auch nee, brauchen wir nicht. Ja, nee, Wie wär's, wenn, wenn du Hitze kann dir nichts anhaben, nimmst? Hm. Hink eigentlich nach einem Plan, ne? Ja, an dieser einen Stelle. Ja. Ach, ja, nicht. ja. Dann kannst du uns da nämlich nicht durchlotsen. Wundervolle Wollwelt. Weil siehst du, das Level ist nicht wirklich schwierig. Ja, aber haben wir jetzt trotzdem 20 Dinger am Ende haben noch. Ja, wir brauchen nur nur 20 Herzen. Mehr brauchen wir ja nicht. Und es gibt genug. Genügend. So. Ja, genau, genügend hier getroffen werden wir sammeln einfach nichts. Ja, habe ich doch gesagt. Deswegen habe ich sie auch genommen. Wasser mal so Sie sind sind schon im zweiten Bereich. Oh! Okay, ich hab's immer zum Bücher. Okay, ich mach oben. Ja, ich bin drauf irgendwie. Was? Ach ja, kann mir nichts anhaben. Boah, ich kann einfach durchtrinken. Alles klärchen, wunderbärchen. Sammeln Sie ein. Sie gehören zu Da gibt es tausendmal einfacher als ja, wir. Ja, weil wir keinen Druck mehr haben. Weil wir es nur die Herzen sammeln müssen. Da ja. sind wir. Dem ja, und dann Da das Und ich dem bin mir auch ziemlich sicher, dass mit der Wassermelone können wir uns auch ganz gut gegen den Fisch verteidigen. Ja. Da ist er auch schon. Schnell ist auch die Erzeichen. Oh, ja. oh, ich muss mal irgendwas gucken. Du hast 19 Herzen, ich habe 20, ich habe 16. Ja. Ja, wir bekommen auf jeden Fall noch ein, eine Neuigkeit. Wir müssen auf jeden Fall vorbei. Hier ja. weg. Pff, hast du es gesehen? Wir ja, werden halt abwenden. Komm, gut. Wir können jetzt mal ein Herz einsammeln. Ja. Du den Rest dann, du musst klappen. Ja like right, right. Wow! Here have am. This Übrig. Schnell! Nein! Das okay, geht durch! Nein! Da kommt noch eins, ne? Äh, ja, genau, da kommt ja noch ein Bereich. Äh, Achso, ich hab's verbrochen, ja. Komm, ich hab's verbrochen! Die werden mir ja nicht getroffen, ich verstehe das nicht. da die Discopflanze. Kein Problem. Das ist sehr viel leichter, als ich dachte, ne? Ja, no, du bist voll, ne? Äh, ja, ich bin voll. Okay, sind wir hier, sammeln die Herzen und dann schluck mich. Ihr kann hierzu nichts anhaben. Ich weiß. Mehr im so Du brauchst ihn nur gar nicht. Oh, okay. Also einfach durch voll voll rum durchlaufen. Alter, dann muss Ding so hoch. Nicht so hoch ja. Soll ich denn das jetzt hier reinpacken? mal eher... das eine so, so. Ja. Ja. Juhu! Wie fühlt sich das an? So geil. Juhu! Ja, wir können, wir wollen. Ja. Es ist so schön. Das ist nicht schön? Ja, das ist ein guter Abschluss. Ich finde, das ist wirklich ein guter Abschluss für dieses gnadenlose, wunderschöne Let's Play Projekt. Yoshi's Wooly World. Findest ja. nicht auch? Ja. Reite mich zum Ziel. auf. Okay. Also jetzt nicht von dem Treffen. Ich mal platt lieber. Und auf zum Ziel. Jawohl. Hümda, hümda, hümda, hümda. Tja. Leute. Nein. Habe ich geduckt. So, weiter. Boah. Okay. Im letzten Moment hast du uns enttäuscht. Ja, schäm dich, Hund. Ja. Jetzt kommen wir zum finalen Bonusspiel. Ja. Und danach können wir den Part beenden. Und damit auf das Let's Play abschließen. Ja. Wir haben beide 20 Herzen. Und wir haben alles. Alles. Alles, alles. Alles, alles, alles. Wir können mal kurz ins museum pavio mal gucken, ob wir da auch alles haben. Da können wir mal. Ja. Aber erstmal Bonusspiel. Macht wie ja, Natürlich. Macht wie simulieren? Nein. Oh. Yes. Yes. Oh. Das stimmt irgendwie nicht so. Also ich finde das stimmt. Wenn er jetzt steht, alle sterben, alle Trickerstecker sind gerade ey. Wenn ja. er jetzt steht. So, ich steht dann jetzt ne? Nee, das ist nicht. Nee. Aber wir haben es geschafft. Juhu! Wir ich haben jetzt bekommen, aber egal. Na gut, kommen wir gehen mal ins Museumspavillon rein und mal gucken, ob wir alles haben. Aber ich habe jetzt auch alle musik Nein! Nein! Es fehlt eine W. Wie? Nee? Oder sind wir mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hm, sind wir irgendwo noch nicht reingegangen? Ne, glaube ich nicht. Yoshi Pavillon, in irgendeinem Pavillon sind wir nicht reingegangen, glaube ich. Ich glaube Amiibo Pavillon, glaube ich. Ja, lass mal reingehen. Ah. Uh, wegen der Musik. Ja, wegen der Musik. Die Musik. Der Milch. den Cookies. Gut. Okay. Einlad. uns unser letztes Lied. Ja. Wir sind jetzt heiß drauf. Ich bin noch nie ein da reingegangen. Ich bin mir eingeschaltet. Du kannst dir jederzeit angucken. Geil. Hm, aussehen. Aussehen. <lacht> Interessant. Erzähl mir mehr. Nie. Nie. Hier, ich glaube wir, wir führen diese Kon konversation niemals weiter ja jetzt haben wir alles alles ja wir, wir können, auch, wir können noch mal titelbildschirm gucken und, und da irgendjemand angezeigt wird gleich ja genau 250 prozent ja erstmal muss ich mal. ja ah. ha -ha. geil geil wir haben alles Woohoo! sehr schön so wie ich sagte. Genau, wir haben es zu 100% abgeschlossen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass mir das passiert ist. Ja. Oh, schön. Ist das schön? Ja. Ich würde mal sagen, wir stellen uns jetzt mal eben auf und verabschieden uns von diesem Projekt. Ja. Am besten hierhin. Ja. Oh. Ja. Ich bin Frost Yoshi. Und ich bin Tan Yoshi. Und wir sind eigentlich Danilo LP und Metal Mario Master. Ja. Ja, und wir bedanken uns fürs Zuschauen bei diesem wunderbaren Projekt. Ja. 66 Yoshis, 275 Blumen, 1100 äh, äh, Stempelmünzen und 22.970 wehen am Ende. Geil. Geile Sache. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Projekt. Hatten wir nämlich auch. Ja. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu diesem Spiel? Wie würdest du denn dieses Spiel einstufen? bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist. Ich gebe es eine Putzig von 10 Eine Putzig von 10 ah. oh. Okay. Dann, dann sind wir jetzt raus. Und wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Ja. Bye bye bye bye. bye.